So, was kann man noch machen in Camtasia? Man kann auch die Audio- und die Videospur trennen. Das ist dann hilfreich, wenn man etwas ähm, sich versprochen hat oder so, das korrigieren möchte, also nur die Audiospur verändern möchte und äh, an der Videospur nichts verändern möchte. Ich zeige einmal kurz, wie das hier funktioniert. Man geht hier mit einem äh, Rechtsklick auf den Clip, wo man Audio- und Videospur trennen möchte hier auf Video und Audio trennen und dann sieht man jetzt, dass das zwei getrennte Spuren sind, die man jetzt beliebig bearbeiten kann. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier die Audiospur äh, löschen und um sagen, okay, ich möchte das Neue aufnehmen, was da gesprochen wird, dann entferne ich das einfach und wenn ich dann eine neue Audiospur aufnehmen möchte, dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich hier auf Mehr und dann gesprochener Kommentar gehe, kann dann eine neue äh, Audiospur aufnehmen, die wird dann unten angezeigt und kann die dann entsprechend an die Stelle ziehen, ähm, an der ich die in dem Video haben möchte.